Hallo bei Eurodesk TV. Heute zeigen wir euch, was eine Jugendbegegnung ist und wie ihr daran teilnehmen könnt. Dafür bin ich in Bonn. Ich habe nämlich gehört, dass eine Bonner Gruppe von Jugendlichen sich demnächst auf den Weg nach Irland macht, um sich mit einer irischen Jugendgruppe zu treffen. Eine deutsch-irische Jugendbegegnung also. Schauen wir mal, wie die deutsche Gruppe sich so vorbereitet. Ihr bereitet gerade eure Jugendbegegnung mit Irland vor. Warum gerade Irland? Naja, dass wir im Sommer ins Ausland fahren wollten, das stand schon ganz lange fest. Und die Kinder durften dann überlegen, wo sie gerne hinfahren möchten. Nach Australien, nach Südafrika, nach Polen, da war jede Menge dabei. Und auch natürlich Irland. Und die Kinder haben dann schlussendlich entschieden, dass wir dann nach Irland fahren. Darf denn eigentlich jeder mitfahren? Ja, vom Prinzip schon, aber ähm, wir sind ja ehrenamtliche Jugendleiter und wir möchten natürlich auch wissen, wer mit uns da mitfährt. Und dann möchten wir die Kinder natürlich schon länger kennen. Und es gehört ja auch ein bisschen Vorbereitung dazu. Das heißt, wenn man mitmacht bei der Vorbereitung, dann darf man auch mitfahren? Natürlich, so sieht das aus. Was gibt es denn alles für eine Jugendbegegnung vorzubereiten? Also wir veranstalten zum Beispiel Flohmarktaktionen und Kuchenverkauf, aber wir machen auch inhaltlich was. Also zum Beispiel polieren wir unsere Englischkenntnisse auf und arbeiten zum Thema Vorurteile. Wenn du Lust hast, dann komm doch mal mit. Ja klar, gerne. Ja, klar. Was hat der in seiner Tasche? hat doch da was in seiner Tasche? Also wir malen gerade einen Ihren. Und ähm, wir haben jetzt einen Eilauf Schafe angezogen, weil ihren ja so klischeehaft für ihre Schäfchen bekannt sind. Und worauf freust du dich am meisten? Ähm, grüne Wiesen, Sommer, äh, <lacht> Leute, mit denen man sich austauschen kann, sein Englisch aufbessern. Aber irgendwie mit Händen und Füßen kann man sich doch immer verständigen. Ja. Das wird schon klappen. Und wann geht es los mit eurer Jugendbegegnung? In den Sommerferien schon. Wenn du Lust hast, kannst du uns in Dublin ja mal besuchen kommen. Und das mache ich gerne. Dann bis dahin. Wenn ihr Interesse habt, an einer Jugendbegegnung teilzunehmen, dann informiert euch beim Jugendamt in eurer Gemeinde, bei Sportvereinen, Kirchengemeinden, Kultureinrichtungen oder anderen Jugendgruppen. Viele von ihnen organisieren internationale Jugendbegegnungen. Jugendbegegnungen können auch finanziell unterstützt werden, sodass die Fahrt für den Einzelnen nicht zu teuer wird. Zum Beispiel gibt es den Kinder- und Jugendplan des Bundes oder das EU-Programm Jugend in Aktion, bei denen Gruppen Fördermittel beantragen können. Außerdem sind die Kosten für die Fahrt abhängig vom Reiseziel. Eine Reise nach Australien ist natürlich teurer als nach Frankreich. Die Bonner Gruppe ist schon in Irland und ich bin jetzt auch hierhin gereist. Ich möchte ja sehen, wie die Jugendbegegnung so abläuft. Hi Danja! Hi! Schön, dass du da bist! Großartig! Oh, Hi, Hi. Hi! Und? Wie läuft es bisher? Oh, total prima. Wir haben schon einen ganz tollen Ausflug gemacht zu so berühmten Klippen. Die heißen The Cliffs of Moher. Wir waren noch bei einem Castle gewesen, also ein ganz tolles Schloss, wo so ein Mittelaltermarkt war. Da konnten wir die ganze Zeit rumlaufen. Und wann habt ihr euch mit der irischen Gruppe getroffen? Ach, die sind direkt schon hier auf dem Platz gewesen, als wir gekommen sind, die haben uns total nett begrüßt. so Eins, zwei, drei, vier, Ihr teilt euch jetzt den Zeltplatz mit den Iren. Wie habt ihr euch eingerichtet? Ja, das ist total gemütlich hier. Soll ich es mal gerade mal zeigen? Wie ihr seht, finden Jugendbegegnungen nicht unbedingt in vier sterne -Hotel statt. Hier wird gezeltet. Aber es gibt auch Jugendbegegnungen in Jugendherbergen, in Jugendgästehäusern oder man übernachtet in Gastfamilien. Today we're making an Irish stew. It's a traditional Irish dish in Ireland, and we hope the Germans like it. Gibt's irgendwas, was es im Deutschen gibt, was eh schmeck, so ähnlich schmeckt wie Irish Stew? Ja, das ist ähm, Eintopf halt eben. Der schmeckt eigentlich glaube ich im Deutschen. Und wie schmeckt euch das so? Ganz gut, gut, gut, gut. Ja, lecker. Gut. gut. Dann hole ich mir das jetzt auch mal. Was war das Coolste, was du mit den Iren erlebt hast? Um, also wenn wir immer abends am Feuer sitzen und zusammen singen. And I think the best moment of this camp was the campfire because the Germans were singing German songs and everybody was dancing and we were singing English songs and there wasn't that much dancing with us but I was dancing to every song. Sonja! Sonja, wake up! aufstehen, we're going to the Scouts, ich Hallo, mein Name ist Vicky und wir sind heute zu den berühmten Klippen von Moher. gefahren. Wie kommt ihr mit der Sprache zurecht? <lacht> <lacht> ähm, ziemlich gut. Also es ist, ähm, sie reden ja Englisch und es ist ziemlich einfach, weil wir lernen das ja auch in der Schule. Und was macht ihr jetzt? Jetzt kochen wir für die Iren. Wir haben uns überlegt, Käsespätzle zu machen. Dazu gibt es einen Salat. Und heute Abend gibt es dann als Nachtsnack noch mal Kaiserschmarrn äh, mit Apfelmus dazu. Und wer macht das? Wer kocht? <lacht> Unsere Jungs machen das. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Macaroni, kind of, but in a German kind of way. <lacht> How do you like the German dinner? In the It's good. What is it? A special. What? A special Anja, du leitest die deutsche Gruppe bei der internationalen Jugendbegegnung mit den Iren. Du machst das ehrenamtlich, das heißt, du bekommst gar kein Geld dafür. Warum machst du das? Ja, es macht einfach echt viel Spaß, den ganzen Tag mit den Kindern zu verbringen. Wir machen verschiedene Aktionen und das ist einfach super mit denen. Dann sitzen wir abends am Lagerfeuer zusammen und wenn die Kinder dann irgendwann im Bett sind, dann haben wir auch ein bisschen Zeit für uns. Wenn ihr jetzt auch so wie Anja Leiterin oder Leiter bei einer internationalen Jugendbegegnung sein möchtet, dann müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Ich überlege mir das noch, weil Spaß macht's in jedem Fall. Wooo! Danja! Danja. Aufstehen. Ich bin doch schon wach. Gleich gibt's Frühstück und danach gehen wir klettern. Kommst du mit? Nein, ich packe doch meine Sachen schon. Ich fahre heute nach Hause wieder. Aber zum Frühstücken komme ich. Haltet ihr mir Platz frei? Ja. ja. Super, bis gleich. Bis, bis gleich. gleich. Meine Zeit in Irland ist jetzt leider vorbei. Ich habe viel erlebt, tolle neue Leute kennengelernt und meine Englischkenntnisse verbessert. Jetzt geht's ab nach Hause. Jetzt sind schon mehrere Wochen vergangen und die deutsche Gruppe ist schon längst zurück. Ich bin nach Bonn gefahren, ich möchte wissen, was die Bonner Gruppe noch so erlebt hat. Und Anja, wie ist eure Jugendbegegnung noch so gelaufen? Prima, wir sind noch für einen Tag nach Dublin gefahren und dann sind wir noch von den Iren eingeladen worden äh, zu einer Übernachtung in Gastfamilien. Und wie geht's jetzt weiter? Im Moment halten wir fleißig Kontakt und äh, planen natürlich andererseits die Rückbegegnung, wenn die Iren nächstes Jahr zu uns äh, nach Deutschland kommen werden. Nach der Jugendbegegnung ist also vor der Jugendbegegnung und ich schaue jetzt mal, wie es den Jugendlichen so gefallen hat. Was hat euch am meisten beeindruckt? Also am coolsten fand ich die gemeinsamen Spiele am Lagerfeuer zusammen mit den Iren. Also bei der Übernachtung bei den Iren, die fand ich ganz cool, weil ich ja Geburtstag hatte und es leckeren Kuchen gab. Gibt es irgendwas, was euch gar nicht gefallen hat? Was mir nicht so gut gefallen hat, war das schlechte irische Wetter, weil es die ganze Zeit geregnet hat. Und, würdet ihr nochmal mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mein Englisch verbessert. Nächstes Jahr kommen die Iren zu euch. Was für deutsche Besonderheiten möchtet ihr denen zeigen? Wenn nächstes Jahr die Iren zu uns kommen, würden wir denen gerne ähm, deutsche Spezialitäten, zum Beispiel Currywurst und Schnitzel, kochen. Jetzt habt ihr so viel erlebt und so viele Erfahrungen gemacht, Anja, bekommen die Kids jetzt dafür ein Zertifikat oder ein Zeugnis, dass sie eine internationale Jugendbegegnung vorbereitet haben und daran auch teilgenommen haben? Naja, ja, Zeugnisse können wir leider nicht ausstellen, aber bei Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms Jugend in Aktion kann man den Youth Pass ausstellen. Und der Youth Pass dokumentiert Erfahrungen und Kompetenzen, die man während einer internationalen Begegnung gemacht hat. Unsere Begegnung wurde durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes unterstützt. Deshalb bekommen unsere Kids den Teilnahmenachweis international und wir Leiterinnen und Leiter bekommen den Engagementnachweis. Beide Zertifikate bescheinigen die außerschulische internationale Jugendarbeit. Und das kann man dann später auch zu seinen Bewerbungsunterlagen dazulegen. Also nicht nur neue Leute kennenlernen, viel Spaß und Action. Auch für die berufliche Zukunft kann eine internationale Jugendbegegnung hilfreich sein. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß bei eurer Rückbegegnung nächstes Jahr. Und das war's dann auch schon wieder bei Eurodesk TV. Wenn ihr jetzt Interesse habt, bei einer internationalen Jugendbegegnung mitzumachen, als Teilnehmer oder als Leiter, dann informiert euch bei Eurodesk in eurer Nähe oder unter zuhaus.de. Ich gehe jetzt nach Hause und koche mir Irish Stew. Wir sehen uns wieder bei Eurodesk TV.